Guten Morgen, das ist der erste Morgen im Bulli und ja, also quasi Tag 2 jetzt. Ja, wie man sieht auch, glaube ich, ich bin ziemlich müde. War ja interessant, die Nacht auf jeden Fall. Ich habe das mir schon gedacht, dass ich jetzt nicht die erste Nacht hier super gut schlafe. Also ich gehöre jetzt nicht zu denen auch, die sich egal wohin legen und dann sofort einschlafen. Von daher, es war mir schon klar, ich habe da jetzt auch nicht zu viel erwartet. Ich habe tatsächlich also wenig geschlafen. Es ist sehr spannend auf jeden Fall, was für Geräusche nachts hier am Waldrand sich so ähm, ereignen und wie sich das dann wechselt gegen morgen hin. Da sind ganz andere Tiere auf einmal aktiv und was mir dann auf einmal so bewusst geworden ist, dass ich natürlich jetzt tatsächlich mit dem, mit diesem Bulli-Leben ganz nah an der also Natur bin. Heute ist angesagt, frühstücken mit Denise und, ähm, und ihrem Freund, jetzt habe ich den Namen vergessen. Und dann werde ich mich später hier in Stuttgart mit einer Freundin treffen, die ähm, auch Buddhistin ist, die ist auch in dieser buddhistischen Friedensgemeinde, wie ich seit fast sieben Jahren jetzt schon. Und wir werden zusammen chanten, meditieren und vielleicht ein bisschen ähm, Schriften studieren, darauf freue ich mich auch total. Das erdet mich nämlich immer. Ich komme runter. Ich muss jetzt erstmal gucken, wie ich hier runterkomme. Ich glaube erstmal auf das Küchen, auf die Küchen anrichte. Ah, Hilfe! Okay. Hier mache ich lieber mal zu. Das sieht so ein bisschen nach Regen aus. ich hatte wirklich so ein total tolles erstes Frühstück im Leben in der Freiheit. Ich bin total überwältigt von den Bekanntschaften, die man macht, wenn man sich so öffnet dem Leben und rausgeht. Deswegen muss ich jetzt erstmal hier ein bisschen spazieren gehen im Wald. Das ist immer so mein Ausgleich, um mich zu erden und zu sammeln und ähm, alles so sacken zu lassen. hatte ich mich mit Denise und Roman von Naturaufnahmen mit zum frühstücken heute morgen verabredet. Dann war noch der Georg dabei von ähm, ich glaube Gesund mit Georg. Sie haben ein Interview mit Georg geführt die beiden und das war höchst spannend und das war so schön. Wir haben wirklich mitten mitten im Wald, da haben die quasi so ein Zelt ausgebreitet mit einer Decke und so einen kleinen mobilen Gasherd, Tee gekocht, grünen Tee gekocht und wir haben da vegan gegessen. Das war wirklich so toll und genau so habe ich mir das vorgestellt. Also genau das wollte ich. Ganz viel in der Natur sein, ganz viel draußen sein und ja, man macht es einfach nicht, wenn man, wenn man eine Wohnung hat. Dann ist man bequemer, dann, dann läuft einfach das Leben, läuft anders wirklich. Dann ist das so, dann muss das so offiziell sein, dass man sich verabredet, dass man offiziell Picknick macht und rausgeht, einen Ort sucht und ja und hier habe ich jetzt gemerkt, ja, das passiert so ganz auf natürliche Art und Weise. Ich habe so viele neue Sachen jetzt gelernt. Auch mit dem Kühlschrank, dass quasi einen Kühlschrank im Bulli zu besitzen, eigentlich auch schon wieder so eine Art Sicherheitsgedanken ist. Ne? Dass möglichst alles schön lang frisch halten, aber im Prinzip hat er recht. Man kann ja einfach jeden Tag oder jeden zweiten Tag wieder frisch einkaufen gehen. Schaut euch bitte mal diese Landschaft hier an, das ist so schön. geht raus, geht wirklich in die Welt raus, ohne dass es jetzt irgendwie ein, eine Flucht ist. Ja, also das habe ich natürlich auch erstmal für mich klären wollen, mache ich das jetzt ähm, aus einem Fluchtgedanken heraus, weil ich unglücklich bin da, wo ich bin, aber wie ich das für mich geklärt hatte, dass es eben keine Flucht ist, sondern dass es einfach so eine Wertschätzung und Respekt gegenüber der Schönheit dieser Erde eher ist dass ich raus will, dann war es für mich klar und dann, dann ist es auch geflossen, dann ging das auf einmal alles ganz easy, weil ich dann dachte, ja, ich habe vorher in Maintal gewohnt und hatte eine Traumwohnung und viele fragen mich, wie, wie kannst du so eine schöne Wohnung auflösen, du hättest sie ja auch untervermieten können. Nein, das wollte ich aber nicht. Ich wollte ja loslassen, weil mir irgendwann bewusst wurde, die Welt hat so viele schöne Wohnungen und so viele schöne Möbel, und so viele schöne Länder und Orte. Es gibt nicht nur mein Tal. Und klar möchte ich bestimmt irgendwann auch wieder so eine Art Sesshaftigkeit haben. Naja, vielleicht auch nicht. Klar es ist es auch schön, eine Homebase zu haben und nach Hause zu kommen. Aber das, das habe ich eigentlich überall. Also überall auf der Welt gibt es irgendwo Freunde. Und ich bin, bin eigentlich nie alleine. Ich bin immer mit der Welt unterwegs, mit allen, mit euch. und ähm, und immer wenn so ein Einsamkeitsgefühl hochkommt, glaube ich, dann ist das einfach nur, weil wir getrennt sind von diesem kollektiven Bewusstsein und von dieser, dieser, dieser Verbindung, die überall existiert mit, mit uns und mit allen, mit den ganzen Menschen, mit der Erde. Immer wenn ich merke, okay, ich fühle mich jetzt vielleicht doch einsamer, wo ich das echt schon lange nicht mehr hatte, dann weiß ich, dass ich dann abgetrennt bin, abgetrennt vom Leben und von mir und von meinem Herzen von meiner Seele immer dann, habe ich mich einsam gefühlt. Also deswegen ist es immer wieder total wichtig, sich mit seinem eigenen Herzen und Seele zu verbinden. Dann fühlt man sich auch nicht einsam. Weil Einsamkeit ist eigentlich auch eine Illusion. Wir sind nie einsam. Es gibt So viele Menschen auf der Welt und wir sind mit allen verbunden. Und wenn wir diese Verbundenheit mit uns und mit der Welt, und mit den anderen Menschen fühlen können und das immer wieder, ja, versuchen, wie auch immer durch Meditation, chanten. Ich mache es halt mit dem Chanten. Ich gutes Buddhistin bin, und damit ganz gut fahre, ähm, dann, dann kommt dieses Gefühl von Einsamkeit einfach auch nicht mehr hoch. Ja, das wollte ich euch noch mal sagen. Und, ähm, und deswegen, weil immer wieder Leute fragen, ähm, wieso machst du das alleine? Ich bin gar nicht alleine. Ich fühle mich nirgendwo alleine. Und es ist der erste Tag jetzt in meinem Bulli, und ich war auch nicht alleine. Ich habe noch nicht mal mein erstes Frühstück jetzt in der Freiheit alleine gegessen, sondern wirklich ähm, in Gesellschaft mit anderen tollen Menschen, die auf dem ähnlichen Weg sind und, und ich weiß einfach, bin mir ganz sicher, das ist so ein tiefes Urvertrauen, was ich da habe, dass das, ähm, dass das auch immer so sein wird. Wenn ich alleine sein möchte, dann werde ich das sein und wenn nicht, dann werde ich immer Begleitung haben. Ich bin da irgendwie, ich weiß auch nicht, das ist so ein ganz neues Gefühl, so ein Urvertrauen. Man geht raus in die Welt, es hat so viel zu bieten, so viel Schönes und ich glaube, das ist äh, einfach wichtig, wenn man diesen Drang hat. Wenn nicht, muss man ja auch nicht machen, aber ich finde es total wichtig für mich jetzt einfach die Welt zu entdecken. wie wir heute morgen wach geworden sind. Ich diese Tür vom Bus aufmachen konnte und sie war sofort in der Freiheit und sofort in der Natur. Und das fand ich aber selber auch so toll, weil ich ja da so an so einem Waldrand geparkt habe und das war so schön. Nicht erst irgendwie anziehen, dies, das, Leine an, Treppen runterlaufen Grünfläche suchen äh, und so, bis man da mal da ist. Nein, ich habe einfach die die bulli aufgemacht, wir waren sofort draußen. Ich glaube, da gehören wir auch hin, in die Natur. Und nicht so viel in geschlossene Räume. Und ich finde es total spannend, dass immer mehr Menschen jetzt darauf kommen oder dieses Gefühl haben von Gefangen sein oder ähm, eingesperrt zu sein. Es ist natürlich total schön, in seine Höhle zurückkehren zu können, aber oh, ich könnte auch am liebsten den ganzen Tag einfach nur draußen sein. weite zweite Tag ist, ähm, gewöhne ich mich hier jetzt immer besser rein, ein, rein, ein und ich glaube auch mein Hund und wir kommen jetzt gerade vom Chanten ich war bei einer buddhistischen Freundin die hatten dann auch noch Besuch es war total nett, wir haben uns ganz nett unterhalten eben auch das ist halt jetzt gerade, glaube ich, egal wo ich hinkomme, das ist dann Thema Nummer eins äh, der Bulli und dass ich jetzt heimatlos bin. Also was heißt heimatlos? Das ist jetzt meine Heimat hier, ja. Es das heißt, tun sich ganz tolle Gespräche, ganz tolle Bekanntschaften auf und das innerhalb von so kurzer Zeit. Das ist unfassbar. Also das muss irgendwie was damit zu tun haben, ja, dass ich mich jetzt der Welt öffne und einfach immer mehr so zu meiner eigenen Identität komme. So fühlt es auf jeden Fall für mich an. Ich bin so also, immer noch ähm, gespannt, wo diese Reise hingeht. Immer wieder fragen mich die Leute, ja wo geht's denn jetzt hin, was ist denn deine Route? Und ich muss ganz ehrlich sagen, der Plan ist, nicht so viel zu planen. Das ist der Plan. Natürlich habe ich so grobe Ziele. Und ich werde auch immer wieder zurückgehen nach Frankfurt, weil ich dort auch Verantwortung habe in dieser buddhistischen Gemeinde. Deswegen werde ich da immer wieder auch zurückkehren, auch wegen meinen Behandlungen, weil ich eine Kiefer- und Zahnbehandlung angehen muss und möchte. Ich werde jetzt nicht irgendwie jetzt erstmal jetzt drei Monate weg sein, also immer so vielleicht zwei Wochen oder drei Wochen, dann wieder zurückkommen. Ich habe jetzt dieses Handicap quasi und ich möchte diese Behandlung starten. Die bezahlt die Krankenkasse leider nicht, aber sie ist notwendig, weil ich unter sehr starken Schmerzen auch immer wieder leide. Das ist immer so phasenweise, also ab und zu mal geht es, dann geht es wieder nicht. Und ähm, irgendwie hat jetzt alles so zusammengepasst mit dem Finanziellen, mit diesem Freiheitsdrang, mit ab und zu mal Urlaub machen, die Welt sehen, gesund werden und noch das digitale Nomadentum umsetzen. Und ich möchte einfach dazu inspirieren und motivieren, dass es alles gleichzeitig geht. Natürlich darf man sich nicht stressen, weil es soll ja Freude bereiten, es soll Spaß machen. Aber ich war früher ganz stark so ein Typ. Entweder oder. Entweder muss ich jetzt erstmal total gesund werden und dann kann ich mich selbstständig machen oder erstmal total viel Geld verdienen und dann kann ich das und das machen. Also wisst ihr, immer so dieses erst wenn das dann. Und ich wirklich vor ein paar Wochen auf einmal so kam so dieses, so ein Klick, kennt ihr das, wo ich auf einmal dachte, ne, sowohl als auch alles parallel mit ruhe aber immer ein kleines stückchen weitergehen. nicht stehen bleiben und nicht erst bist du gesund und dann kannst du das machen und erst machst du das dann kannst du das machen nein sowohl als auch das ist die message von mir und ich möchte euch dazu inspirieren dann Nehme ich mein abendbrot zu mir und fahre dann zum bodensee was eigentlich laut navi so ungefähr zwei stunden dauert aber ich habe ja schon weiter gelernt also dass mein Bulli fast die doppelte Zeit braucht mit 50 Pferdestärken und Baujahr 1983, da müssen wir ein bisschen Geduld haben. Ist aber auch ganz nett, weil da habe ich das Gefühl, dieser Bulli hier, der entschleunigt mich, der entschleunigt die Zeit. Irgendwie war das tatsächlich lustig und irgendwie auch cool, dass mich alle überholt haben. Und egal, auch wenn ich gerne geheizt hätte und voll über die Autobahn gerne geflogen wäre, gar nicht. Also der kann halt nicht mehr. Ich kannte dieses Geräusch vorher gar nicht. Früher war ich diejenige, die an allen vorbeigezogen ist und geheizt ist. Und ich habe da dieses Geräusch gehört. Und ich habe so das Gefühl gehabt, oh, also mein Leben entschleunigt sich. Der Pulli unterstützt mich dabei, weil er gibt einfach nicht mehr. Und es ist gut so. Alle ziehen an mir vorbei, hetzen an mir vorbei und irgendwie läuft jetzt alles so ein bisschen langsamer vielleicht. Ja, irgendwie hat sich das entspannt angefühlt. Hm. Na gut, also ich bin gespannt, was jetzt äh, die äh, Fahrt zum Bodensee mir bringt. Ich freue mich total. Ich habe nämlich einen Campingplatz gefunden, wo man mit Hunden also willkommen ist und auch mit dem Hund baden kann und das war mir total wichtig, weil was will ich denn mit dem Campingplatz, wo der Hund nicht mit baden kann und ich bade da und er muss im Wohnmobil bleiben, es von voll heiß, also es bringt mir ja nichts. Ne? Und außerdem also, möchte ich ja den Bauzi dabei haben. Naja, also. Und ich hoffe sehr, dass ich diese Nacht wirklich besser schlafen kann. Die letzte war echt eine Herausforderung. Ich werde es mir heute irgendwie nochmal überlegen, wie ich das mache, ob ich vielleicht doch hier unten schlafe und mir vor oben erstmal eine schönere, bessere Matratze suche. Mal sehen. Ich werde berichten und ich freue mich, dass ihr dabei seid und da Interesse dran habt. Und ja, lebt eure Träume, zögert nicht, habt Mut ähm, oder. Wie gesagt, ihr sagt alle, ich bin so mutig, bin ich gar nicht, ich gehe dahin, wo die Angst ist und ich mache mir trotzdem, alle paar Minuten mache ich mir wieder in die Hose. Das ist nicht so, dass ich irgendwie furchtlos bin, das bin ich trotzdem und mache mir trotzdem meine Gedanken, aber ich mache es einfach trotzdem. Und dazu möchte ich euch ermutigen. Macht einfach trotzdem, weil wenn ihr dahin geht, wo eure Angst ist, dann seid ihr wieder so eine Grenze übersprungen und das erweitert unfassbar. Ich sag. Ein Jahr mache ich das, aber ich nagel mich da auch nicht fest. Wenn ich nach zwei, drei Monaten merke, ich habe keinen Bock mehr darauf, dann suche ich mir auch wieder eine Wohnung und verkaufe den, wenn ich merke, irgendwie es geht gar nicht. Aber wenn es super ist, dann kann es auch sein, dass ich es länger mache. Also, aber man sollte ja immer Ziele haben und das ist jetzt erstmal so. Ein Jahr, mal gucken, immer wieder zurück. Im September geht es zum Gardasee, im Dezember dann irgendwie Südfrankreich, Südspanien. Mal sehen, was das Leben bringt. Auf jeden Fall immer Richtung Sonne ins Warme. Guten Appetit, ich esse jetzt mein Abendbrot und was auch immer ihr macht. Viel Spaß und viel Freude dabei. Bis dann, tschüss.